Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn beschäftigt jetzt auch die Justiz. Unmittelbar vor den geplanten Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokführer untersagte das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main in einer einstweiligen Verfügung die Arbeitskampfmaßnahmen. Begründet wurde der Beschluss nach Bahnangaben mit so wörtlich der Abwendung unverhältnismäßiger Schäden von dem Unternehmen und seinen Kunden. Die Gewerkschaft, die 35.000 Mitglieder hat, kündigte Rechtsmittel gegen die Verfügung. An. Verwirrung entstand durch den Beschluss des Frankfurter Arbeitsgerichts. Während die Bahn über die Entscheidung bereits am vergangenen Donnerstag informiert wurde, hat der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ihn noch nicht in den Händen, kennt den Inhalt nur aus den Medien wir gehen mal davon aus, dass wir morgen wieder einen Werktag haben, dass wir morgen diese einstweilige Verfügung zugestellt bekommen. Wir werden unverzüglich Beschwerde einreichen beim Landesarbeitsgericht, sind sicher, dass wir dort obsiegen werden, das wird denn unsere Pläne überhaupt nicht tangieren. Die Lokomotivführer beharren weiter auf einem sparten Tarifvertrag. Genau aus diesem Grunde hat die Bahn die einstweilige Verfügung erwirkt und vorerst Recht bekommen. Mit den Gewerkschaften Transnet und GdBA hat das Unternehmen schon einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen. Diesen soll nach Vorstellung der Bahn auch die GdL übernehmen. Das sogenannte Prinzip der Tarifeinheit zwingt dazu, dass in einem Betrieb keine gespaltene Belegschaft besteht, dass für alle Belegschaftsmitglieder die gleichen Tarifregelungen gelten. Und Das wollen wir erreichen im Interesse unserer Arbeitnehmer. Und äh, Wenn dann ein Streik von einem Teil der Belegschaft, von deren kleiner Gewerkschaft äh, ausgerufen wird, dann müssen wir reagieren. Die Bahnkunden können vorerst aufatmen. Sollte aber die angekündigte GDL-Beschwerde beim Landesarbeitsgericht Erfolg haben, könnte es schon am Mittwoch zu ersten Warnstreiks kommen.